So, Robert Klemm referiert über den Lurk-Map-Style. Ja, hallo. Äh, genau, ich möchte gerne etwas äh, Neues zum Lurk-Map-Style erzählen und äh, auch einen kleinen so einen Abriss machen, was in der letzter Zeit äh, passiert ist ähm, und äh, auch vielleicht so einen kleinen Ausblick äh, bringen. Ähm, ich bin gerade, ich musste schnell rüberspringen, ich musste ein bisschen Luft holen. Also, ähm, Rückblick: äh, letztes, also äh, 2016, wurde durch die Firma Lurk äh, dieser Lurk Map Style äh, in Kato CSS ähm, eben ins Leben gerufen, wurde weiterentwickelt, basiert komplett auf den OSM Bright Style vom Mapbox und äh, wurde komplett auf den OS, äh, OSM Importer in Possen, damals drei, jetzt heißt er ja wirklich nur noch in Possen, ausgelegt und bietet komplett äh, ein Bitmap-Raster-Style an. Äh, seit letztem Jahr ähm, hat die Wehrgroup äh, quasi das Projekt wieder ins Leben gerufen und wir versuchen quasi äh, die, den, den Style eben weiter aufrechtzuerhalten und haben auch in letzter Zeit äh, letztes Jahr quasi ein neues Release rausgebracht, wo wir eigentlich nur Bugfixes ein bisschen äh, durchgeführt haben und haben also das Impossible-Mapping-File äh, aktualisiert auf die neueste API haben natürlich auch ein paar Features schon hinzugefügt und äh, haben natürlich bestreben, dass wir das äh, auch als Open Source, wie gesagt, ist bei GitHub veröffentlicht, äh, das eben weiterzuführen und dass auch jeder da auch mit äh, editieren und committen kann. Der aktuelle Stand ist, äh, wir haben, wie gesagt, die viele Sachen aus dem bestehenden Stand mit übernommen. Äh, also wie gesagt, man kann Luftbilder hinzufügen, man hat äh, Hügelschattierungen, äh, wurden erweitert, äh, wir haben ein bisschen label angepasst, modifiziert, äh, die Farbe wurde ein bisschen angepasst äh, und wie, wie ich auch schon meinte, äh, wir haben das Import-Mapping-File eben äh, nach dem neuesten Stand äh, ja, verändert und angepasst. Ähm, ein Feature wäre jetzt, dass man ab ähm, Zoom Level 17, ähm, wie man hier auch sehr schön sieht, die Altstadt von Freiburg, dass man eben auch die ähm, Hausnummern sieht. Ähm, hinzu kommt auch, äh, auch nochmal die Übersichtskarte zu, ähm, wir haben ähm, zwei, drei Layer hinzugefügt, äh, ein Layer, wo auch Footway und Path-OSM-Tags ähm, ausgewertet werden und das gerendert wird. Genau, und äh, wir haben die Icons angepasst, das hatte ich am Anfang ja auch schon gesagt und dass gewisse äh, äh, neue Bilder-Icons gerendert werden. Leider ist, sieht alles sehr schick aus, hat aktuell äh, auch Probleme. Wir haben festgestellt, äh, wir benutzen das im Produktiveinsatz. Also wir benutzen also diesen Open, entschuldigung, den LogMap-Style-Demo von der Werkgruppe. Der kann auch genutzt werden, ist aber nur für private und Demo-Zwecken äh, geeignet. Äh, haben wir festgestellt, dass durch die neuen MapNik-Versionen, dass es eben zu Problemen kommt. Und dass wir starke Kartierungsprobleme haben. Äh, bestes Beispiel ist diese Doppelung eben der äh, Ref-Nummern der Autobahnen. und haben eben festgestellt, dass gewisse äh, Kato-CSS-Regeln eben sind und äh, Mapnik nicht mehr äh, unterstützt werden. Das sind aktuelle so die Probleme. Wir haben auch Verdrängung und um falsche Priorisierung. Äh, vieles lässt sich eben auf die veraltete äh, Kato-CSS-Regeln und Mapnik-Regeln in dem Style-MML von Workmap-Style zurückführen und äh, versuchen eben das jetzt auch aktuell zu beheben. Äh, man kann auf den OSM-Demo, benutzt quasi eine sehr alte Mapnik-Version, deswegen fällt es da auch gar nicht auf. Das fällt natürlich erst nur auf, wenn wir neue Versionen von Mapnik benutzen. Ähm... So einen kleinen Ausblick kurz. Wir, wir haben die Intention, dass wir auch die Kontinent- und Ozeannamen äh, in den höheren, äh, in den kleineren Summenstufen, also 0 bis 4, äh, unterstützt werden und angezeigt werden. Wir wollen die Icons-Darstellung ein bisschen anpassen und weiter ausbauen. Wir hatten auch vor, einen kleinen Docker-File dafür einzurichten, dass man das auch besser testen kann. Ähm, die, die Darstellung und der Struktur ein bisschen optimieren, also eigentlich ein bisschen einen kleinen Frühjahrsputz durchführen und aktuell planen wir auch, das Schema oder das Styling-Schema eben auch Vektorteils eben auszulegen und sind da jetzt auch gerade so mit kleinen Mobbox unterwegs und versuchen einen basierenden Style bzw. Schema durchzuführen. Das war's auch. Wer Fragen hat, meine Adressdaten und einfach ja. Nee. Danke. Vielen Dank, Robert.